Wir hatten da mal einen Bauch dicker gemacht. <lacht> da. Das ist, äh, liegt an der Linse, das ist auch bei mir sowohl so ja, passiert. Also irgendeiner hat da ganz komisch das rot. <lacht> aber so was ist das jetzt? Aber da hast du nee, nee, es ist, Aber ja, da hast du Ja, äh, Sieht sehr war schlecht aus der Bart. Cevo Finals. Ja, ne? genau. Ein bisschen dicker muss er sein. Cevo Finals ja. Bei mir oder bei dir? Bei beiden. Ja, aber... Ich bin vom Styler und so, also nicht so... Ich glaube, wir waren vorher auch noch... Waren wir nicht da? weil es so warm war auch, das war ein Sommer Aber, gewesen. Äh, Aber Joe, was ich sage, oder will er was dagegen sagen? <lacht> Aber fightest du da mit mir? <lacht> also so, Lenz, ich habe gesagt, ich will das Sub mit Chicken Teriyaki und nicht mit Tuna <lacht> haben. Was soll das? Entschuldigung, so, Vati, es tut mir leid. Jetzt würde Nils Grune, würde jetzt, äh, <lacht> jetzt YouTube äh, Video. Lenz, Video. sei mal ruhig jetzt bitte. <lacht> ja. Ich glaube, da haben wir Essen bestellt. Das, das müsste bei dem heiß. Event das gewesen das sein, wo wir die kurze Pause hatten. Aber das ist eh 95 Prozent unsere Gespräche ja. Essen bestellen. Aber das haben wir mittlerweile ganz gut raus. Da waren, ja. wurden wir zweiter auf dem Turnier. Da haben wir im Finale gegen Stanislav gespielt gegen EQ oder war so? War das Line-Up. Gegen Wirtus Bro haben wir Stimmt, verloren. Und wir haben das weil Fall wir Finale uns eine, eine fette gewonnen. Pizza vor dem Finale reingehauen haben. Wir haben nicht mal drei Runden gefühlt geholt auf Best of Five. <lacht> also der fairness haben muss ich sagen. Ich hatte es gab zwei Leute, die wir wollten hatten. Pizza haben, und es gab. Äh, ja, das war jetzt schlecht funktioniert, weil wir mussten besser of ja. Free spielen. Ach, so und danach. So, ja, nach ja, so fünf ja. so, ja, Also, wir hatten eine Stunde Zeit dazwischen. Fun. Und äh, normal war immer so ein Food Truck draußen, wo du dir was holen konntest. Die haben echt gutes Essen gehabt. So, ich glaube, libanesisch und äh, auch so Raps und so Sachen. Also Aber Kosher, der war nicht sogar. Mehr da. Kosher Chicken. Ja. Das war was, so was denn ein Teddysk? Nee, das nee. war ein gewesen, Columbus mhm. gewesen. Das war, das war so aber in Amerika. Nice. Du ja. warst da ja nicht dabei? Nee, ich hab da yes, nicht mehr gespielt. Fun Fact: Zu diesem Zeitpunkt habe ich bei Cevo ein bisschen Observer gespielt. Echt? Ja. Es war ein cooles Event. Also, wir haben nach jedem von unseren Siegen haben wir mit den Castern und mit den Hosts zusammen Jägermeister getrunken. Das hat sich bei Cevo so eingespielt. Da war es Scoots mit dabei, Sadokis, Henry G., die ganzen Leute. Da haben wir immer zusammengestanden. Wir haben den Jäger, also wir haben ihn mitgebracht aus Deutschland. Sie haben ihn eiskalt gestellt. Dann haben wir aus diesen riesen Bechern immer so einen Shot unten rein. Dann ich glaube, das war auch das Event, wo Launders so größer geworden Kann sein, ist. Ja. Aber ohne Scrawny noch. Ja, ja, da war er. und ich habe ihm viel ähm, Credit gegeben damals schon, weil ich also mir hat gefallen so wie er das gemacht hat. Das war ein hat. sehr cooles Event. Ja. Diese Hotelzimmer, die wir auch hatten, das war riesig. Das war so. Für uns als Truppe das erste Mal. Weißt du, welchen zusammen. Kinofilm wir noch geguckt haben? Ja, damals? Wir haben, wir haben Spectre geschaut. Der es war, war ein sehr schlechter Film, aber das wir Kino war. Ein, ja. Das war sehr gut. Mit VIP-Sitzen und mit Essensorder service Und also wir hatten einen Milchshake mit einem sandwich als oben drin. Ja. Boah. Wir haben sehr viel aufstehen lassen. So was gibt es nur in Amerika. Ja. Ey, das also, war ein Milchshake, Du denkst so, ja, jetzt nach dem Essen vielleicht so ein bisschen was zum Schlürfen. Du konntest nicht. Und mehr. da kam einfach ein fettes sandwich als oben drin. Das war aber nicht so ein normales, was man so kennt. Das war so auch cool. riesig, das hat so gar nicht oben reingepasst mehr. Wunderschönes Bild hast du ausgesucht, danke. Das war Brasilien, oder? Keine Ahnung, wo das glaub, war. Das, das ja. sieht nach China aus. Das sieht auf jeden Fall nach 40 Grad aus. China? Ja. Das China, ich erinnere mich direkt dran. Wenn Fatih so aussieht, das muss auf jeden Fall oh Gott. eine sehr schwitzige Angelegenheit sein. Ja, ja. Ich bin eine Schwitzelise, wenn es warm ist. Ja, ja, bei 40 ich Grad, grad glaube ich, sieht jeder so Ja, weil aus. wir hatten auf dem Turnier voll die Probleme. aber die PCs übertrieben Katastrophenschlecht. Ja, dann kam ein Update noch. Das war gar ein, gar ein Millionenturnier, mehr. ne? Du hast Millionen Preisgeld e bekommen. Echt? Das erste Millionenturnier. Da haben ja. wir das zweite Mal in unserer Karriere das, die Brasilianer geschlagen. Wie hieß es damals, dass du nur. Teams haben kannst aus einer Nationalität. Das war das heißt also also eine WCG. Weltmeisterschaft WCG. quasi. Ja, ja das ja. war genau sowas. Ja. Dass nur Teams aus einer Region quasi spielen können und... Ja, da gab es auch dann so... Next ...Ukraine, Nix Team ja, Teams Russland, und Aber China. das hat sich nicht etabliert. Das ist keine Zeit für sowas. für normalen. Du musst das Qualifier dafür spielen. Also eigentlich war das cool. Nur die Veranstalter haben nicht so ein gutes Turnier veranstalten können. Ja. Und äh, wir hatten sehr viel Pech, weil wir immer einen sehr starken, wir haben sogar gute Teams geschlagen auf dem Turnier. Wir ja. haben Brasilianer geschlagen. Wir Russland, hatten, Russland, die waren in unserer Gruppe drin. Ja, S, äh, SK hatten wir auf Train gehabt damals, genau. die, Brasilianer hatten wir, äh, die äh, Russen hatten wir auf Cash gehabt. Wir haben die Movistar verloren. Ne? Ja, ähm, Movistar, also gegen Die, die, die Spanien-Mix, Spanien gegen Argo haben wir verloren, Und Argo. Ja, aber gegen ein gutes Team Fnatic. haben wir gewonnen. ne gegen, gegen die Spanier haben wir gewonnen. Oder, oder gegen Nein. Fnatic verloren. Fnatic knapp wir verloren, erste, wir Argo mussten verloren, Movistar gewonnen. Und die erste Map haben wir gewonnen. Und dann verloren. Ich weiß noch, auf dem Turnier, es war so heiß und ich musste einfach ja. während dem Turnier meine Spielpause machen Und du hast seitdem so, ja. ne? Er hat früher immer mit bis zur Arm gespielt und, und wenn es halt so geklebt. heiß ist, es war immer geklebt, klebt. Er sagt, ich kann mich nicht bewegen, ja. wie machst du das? Und ich spiele ja immer nur so bis hier ungefähr. Hatten. Und man merkt so, wir waren auf dem Deathmatch mit den anderen äh, Top Spielern und die waren alle überschlecht. Jeder hat Das ging ja auch Probleme. gar nicht mit dem Kleinen. Die mussten das zwar irgendwie anders machen. Ja, deswegen hat man voll lange Deathmatch gespielt. Und wir waren eigentlich immer gut, wenn es wenig FPS gab. Ja, Weil genau. wir haben uns halt gut eingespielt da mit weniger FPS und so. Und man merkt, die anderen Pros hatten übertrieben Probleme. Wir hatten einige Pro Hast du damals China-Event gespielt, Roman? Ja, einige, ja. Also wir war hatten zwei. Ja. Und das war schon Also sehr, wir nie... hatten viele Probleme gehabt. Also ich glaube, das war aber bei allen Europäern so, dass die Events in China. Und wie ja hat euch das crash. Essen geschmeckt? Schlecht. Ja, schlecht. Also, was war das beste Essen, was wir gegessen hatten? Das erinnere mich nicht. Die Nudelsuppen. Ja, das war das eins, das essen ein, Das war noch nicht das. Tops Tops war WSG, das ja. ja, und ihr hattet noch Glück. Ich habe euch ja gesagt, ihr wisst ja noch das Essen im äh, Turnier. Ich habe es gesehen. Ne, auf dem Turnier noch. Erinnert ja, ja ihr euch? in dem Topf, wo du dir was auf dem Teller, wo du die Kelle hochhebst und ja. wir haben alle gesehen, was rausschaut. Das halt so das Problem. Die, diese China-Events, die waren nicht ready, sich international anzupassen. Und damit haben all die Athleten, die nicht aus China oder Asien kamen, halt Probleme gehabt. Und für die Leute ist es normal, Tierfüße im Essen zu haben oder getrocknet in dem Kiosk. Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben eigentlich auch gut gespielt. Wir haben Glück gehabt, dass unser Hotel dann nicht das war, was am Anfang ja. gezeigt wurde <lacht> und wir das noch ändern konnten. Und wir zumindest, also ich fand, ich fand von dem Hotel her, und da es auch diese schöne Poollandschaft hatte, fand ich das trotzdem noch besser als das andere China-Event, was wir gespielt haben in Shanghai. Weil da konnten wir gar nicht aus dem Hotel raus. Mhm. Ich weiß noch das Gespräch, wie vor dem Event ablief, wie du quasi mit uns drüber gesprochen hast. Also ich konnte es ja nicht, ich habe immer gesagt, ach nee, das ist ja nicht so bla bla. Wird nicht so schlimm ja, sein. Und genau. so. Ich habe sie versucht zu warnen vor China sozusagen. Ja. Ich konnte mir das auch gar nicht ach, vorstellen. aber auch also Wird schockiert. schon schockiert. Okay sein. Und dann, als ich angekommen bin, ist wirklich erstmal die Realität so wahr geworden. Und es war noch sehr schön, wo wir waren. Ich habe ja gesagt, ja. da wo wir sind, habt ihr noch Glück gehabt. Ja. Und wir hatten damals halt Katastrophenhotels mit keiner Option, so gut zu essen. Zum Beispiel Nudelsuppe war wenigstens, das ging ja, klar. Und direkt, wenn wir am Anfang beim Buffet da waren, das gegrillte Fleisch, danach war es kalt alles. Ja. Die haben das, also die Getränke waren warm und das Essen war irgendwann kalt und wir haben Einfach zu uns, es bringt gar nichts, uns darüber aufzuregen, wir haben es mhm. genommen, wie es ist und als wir nach Hause durften, waren wir dann auch happy, aber es war auch eine Erfahrung, die wir so War ein cooles gut Turnier mitgenommen eigentlich. So, man ist so ähm, für Deutschland eingelaufen ja. und so, es war eigentlich ganz cool. Wir wurden auch begle äh, begleitet von RAN, glaube ich. Ja, stimmt. Das war auch das war 2018 gewesen. Das war kurz nachdem wir Tizi und Lacker ins Team geholt hatten. Dann ja. waren wir erst in Weißrussland und direkt danach in China dann. Ja. Das ist auf jeden Fall ein cooles Foto. Sehr, sehr gute und schöne Erinnerung. Das war in Rumänien. Das war der PGL Major Qualifier. Und da fing quasi so der Run nee, an. Das, das ist, ist meiner. So meine. Das ist der ja, meiner. Ja, weil du hast einen Pokal in der Hand. Ach stimmt, da gab es ja Pokal. Major Qualifier gab es ja keinen Pokal, ne? Nee. Haben wir gegen Penta im Finale gewonnen, ja, nachdem wir vor einmal gegen uns gewonnen. Boah, was ein Day das war. Wie viele Maps haben wir gewonnen an einem Tag? Wir haben Tag? drei Best, so? Best of Threes gespielt, glaube ich. Ja, wir haben drei Best of Threes an einem und Tag ja. gespielt. Ja. Aber wir waren ja. vor den, wir waren nach dem ersten, das war ja. gegen Envy, waren wir schon qualifiziert. Und dann haben wir uns noch den Top Seed mit erspielt. Wurde der Erste dort? Ja. ja. Gegen wen war das zweite Spiel? Da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Ähm, gegen die äh, Dänen. So ja. Dignitas. Ja, ja. Das war, wo ich in der Overtime so hundertmal nicht. Overpass war das, ne? Äh, Mirage und auch Overpass, ja. ja. Ich erinnere mich noch ein paar Szenen sogar. Das ja. war hart. Das war auf jeden Fall noch Und was es Key Atmosphäre. ist, ja, auf jeden Fall immer ohne <lacht lacht> äh, Schuhe spielen. Und, ja, und kurze Hosen. Ja. Mittlerweile überall verboten. Das war. Also auch in diesem Event, da war auch sehr, sehr heiß zu dem Zeitpunkt. Sehr wenig Platz. Ja. Sehr wenig Platz. Nico hat die Wand eingeschlagen. Ja, Nico hat <lacht> alles kaputt gemacht. <lacht> Das war gut. Cool. Weil er Platz brauchte. Er war ja, bei irgendeiner Situation, Situation sehr frustriert und hat einfach nach rechts oder <lacht> nach links geschlagen. Ich weiß, nicht, wer gesessen hat. Und zwar Zeig. ein Loch in ja. dieser Holzwand drin. <lacht> Aber die haben es mit Humor aufgenommen und haben es nicht böse genommen. Das war Die ganze Crew war auch sehr korrekt gewesen. Also PGL haben wir immer ein gutes ja. Verhältnis gehabt, muss man sagen. Und wir waren zweimal hintereinander innerhalb kürzester Zeit. Erst da, dann beim offline kurs Ja, wir sind Feier. doch danach dort geblieben direkt, oder? Nach dem Nein, nee, wir sind nochmal nach Hause. Echt? Ja. Ja, wir mussten ja, die ja, Finals ja, spielen. Ja, 2000 und ja, ja, das stimmt. Ist, der, ist, der ist Gegner zu schnell mit dem ja. top müsste das gewesen der sein. Und der Catch sind die Stark. Und wir ich höre, ich habe mich gelingen. Wir reden irgendwie, es geht um das Finale gegen, gegen Attacks Ich versuche zu erklären, wie die die Tür rausrennen. Irgendwie meine dummen Mates verstehen das nicht und Tixo hat gar nichts verstanden. Blizzy auch nicht, oder? Ja, also nicht können, nicht Blizzy war so ein der musste nicht viel verstehen, weil der hat am Ende geklatscht. Und der war eno Stanton, der hat eigentlich gar nicht mehr aktiv gespielt in der Zeit, aber irgendwie war das so, dass wir immer einen Boss geworfen haben vor dem Finals und dann war er immer da. Es war dreimal oder so. Ja, Mann, der war derjenige, der da geflogen ist. Cash. Ich glaube mit Cash haben nicht gespielt ja. dort. Ich, warst du da bei Atax zu dem Zeitpunkt? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Oder bei TbH schon vielleicht. Nein, so eigentlich ja. noch bei Atax. Ja, ja. stimmt, bei TbH war ich auch nochmal. Genau, dann reden wir halt so, bla, in die waschen die Tür so, was machen wir? Und ich versuche es irgendwie so zu erklären. Und da hatte ich auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dass ich keinen Bart hatte. <lacht> also der Bart hätte da auch nicht bei der Frisur nicht mehr viel geholfen gerade, es tut mir leid. Du ist so süß so. Das war so Schuljunge, hat ja, so, so Abitur ja. gemacht, und fertig. So, auf jeden Fall würde man dich nicht mehr wiedererkennen, wenn man dich nicht kennen würde. Das, ja. Der Schal war auch ein Markenzeichen ja. gewesen. Ich habe heute Schal gespielt im Siehst du was, für ein, äh, was ich im rechten Arm habe, Lenz. Ja, das äh, Schweißband von Icybox. Ja. Da muss ich ein paar organisiert. Ja, weil ich habe immer mit Schweißband gespielt, weil äh, ich halt und ich hängen bleiben wollte an der Kante und man sieht auch dass ich so noch ein Plastikpad damals gespielt habe. Die waren alle so klein, oder? Ja. War das mehr dafür? Ja. Also ja. nie, nee. nie auf nie auf Hardware geschieht. Waren auch dieses Die Wieso spielt man das jetzt nicht mehr. Die sind einfach Weil, schlechter geworden. Nee, und die äh, werden schnell abgenutzt und die Stoffpads sind stärker geworden. Früher waren die nicht so gut. Ja, das stimmt, ja. Die Stoffpets jetzt sind ja, die halten ja voll ewig und ja, früher stimmt, ja. sind die auch schnell abgenutzt und das aber war F früher ein bisschen das war schon, Das war schon TFT, das war 2011 tatsächlich schon, ah. weil Sonic ah, neben die, mir ist. Ja, ja. stimmt, Den, ja. Und wir spielen anscheinend Tuscan. Sehr schlechtes Bild, schlechte war? Entscheidung. Das war <lacht> in Kiew müsste das gewesen sein. Aber Nein, nicht aber das war IEM Europe. In Kiew oder so. Irgendwie sowas. Aber da kriegst du auf jeden Fall schon ein paar Stylepunkte für die Frisur. Meinst du, so du hast das der Versuch. Versuch hat... Was meinst oh, du, so 2011 ja so war das? Aus. Der Bart macht auf jeden Fall vieles aus, Alter. 2011, ja. So ein Ziegenbärtchen dann. Ja, da sieht man zum Glück nicht, dass hey, wie heißt das ich hier denn? gar kein Bart habe, sondern. Kinnbart, oder? Kin Unterlippenbart? Ist nicht... Oh, nee, nicht Kinnbart, ja. Ich weiß nicht hey, Ziegenbart Ziegen ist das hier unten. Ja, das oder? ist aber ja, ist das hier, ja. so ein Ansatz. Irgend so eine Mischung, ne? Wer hat dich Ich habe mich lang, lange mit beschäftigt und am Ende habe ich mich dazu entschieden, eine Mischung zu machen. Aber wer hat dich inspiriert? Wurde. Aber hattest du äh, einen vollen Bartwuchs schon? Nee, Oder ich habe du... ja jetzt auch nicht so einen extrem vollen Bartwuchs. Ne? Ja. Ich könnte jetzt nicht so einen Bart wie, wie also du hast einen vollen Bartwuchs. Ja, ein bisschen. Mehr. Und du kannst ihn halt auch gut stylen so, Wenn, Lass Bei dir auf. ist es, glaube ich, auch nicht so einfach. So ein Bart kriegst du gar nicht hin, wahrscheinlich. Nee, ich müsste halt länger wachsen lassen und halt ja, immer pflegen. Du pflegst ja deinen Bart, ich pflege ihn nicht. Also die einzige Pflege für mich ist tatsächlich, wenn wir für hier was aufnehmen oder wenn ich zum Friseur gehe. Und dann lasse ich mir es mal gut gehen, aber ansonsten lasse ich sprießen und wachsen. Ich ja, habe auch keinen Interessante nachdem, Entscheidung, Alter. So, hier unten ein bisschen, kein Schnurrbart. Kein Schnurrbart, das ist mir gar nicht eben so aufgefallen. Das aber Roman, an was ist das, ist das ist angelehnt? Irgendeiner muss doch dazu motiviert haben. So, gab ja, so Craig David, du so einen Lieblingsschauspieler. Ja, ja, Craig David. <lacht> Party hat. Damals gab es die Musik so. Ehrlich gesagt, echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Young Dann Blizzard. Ohne Scheiß. Alter. Dann, wenn man dich heute sieht, Null Ähnlichkeit. Nein, das heißt hey, du? Nein, man. Doch, das Mann man sieht ja. Ja, man nee. sieht so grob ja, die Partie. Nein, das erkenne ich nicht wirklich. Ja, nicht. ich erkenne es auch nicht. Was echt? Das weiß oh. nicht da, bin ich, da wiege ich auch noch vielleicht 60 Kilo da oder so. Da wiege ich Das 40 Kilo. Das ja, ist halt, 40 äh, nicht, aber 50 vielleicht. Aber nee, wo war doch, das? Man gewesen? Erkennt das ja. schon? War das Caronte? Das war Caronte, ja. Das war Game Gear. Ja, das sieht man. Oh, du musstest zwei Stühle. Äh, ja, klar. Zwei oh, <lacht> Stühle, sehr großer Mund. Oh, neben dir erkennt man jetzt ja, ich, schon das... Ja, ja Chris, Chris Jail. Chris Jail. Ja, mit dem. Immer mit dem Adidas. Ja. Aber ich hätte dich nicht erkannt. Echt? Nee. Krass, okay. Ich, ich schon. Auf der linken auf der Seite, Seite spielt äh, Wisst ihr, wie Fai spielt? Boah, dort hattest wenig Platz dann ja. wahrscheinlich. So, ja, und der liegt so ganz <lacht> vorne. Ich weiß nicht ganz genau den habe ich noch gespielt. Da kam so... Ähm, die Leute aus Navi, so Edward und so kamen, die haben den aufgenommen, Videos aufgenommen, weil die konnten nicht glauben wie, der glauben, spielt. wie er spielt, ja. Das war das erste Mal, dass ich äh, Nikos Nickname gesehen habe, Legia. Ich habe vorher niemals äh, ich konnte keinen zuordnen, ich habe ihn nicht gekannt. Bei dir wusste IHL, ich es von IAL, glaube ich. Und äh, Chris J. war auch als größter Onliner bekannt, Der er läuft einfach in dieses Event rein. Also es war mitten im Sommer in Bilbao, es war richtig heiß gewesen, er hat, wie war es so hier lief, auf dem Event? Ja, mit ESC. Oh ja. Er läuft wieder der letzte Lord da rein ja, und alle <lacht> gucken so, er, er, also ich also, anscheinend schwitzt er nicht, <lacht> aber hat auch wenig Haarwuchs, deswegen ist okay. Es war eine interessante Zeit auf jeden Fall, hat ja. man ein paar Leute mal kennengelernt und das war ein sehr schwieriges Event gewesen, glaub, weil da viel schief hinter gelaufen Hinter mir, ist. also auch hinter äh, Chris J., steht glaube ich Finn. Ja, es kann sein. Das ist so seine Ho sein Hosenstil. Ja. Hm. Bei Fanatic, ne? Mhm. Damals, ja. Das war das, was ich hier gemeint habe. Ja. Jumps up, no sound, jumps up, no noise. Er ja. gibt jetzt erstmal das Gesicht von Jarosch rechts und dann geht Jarosch durch die Smoke hoch. Und wir sind Legenden. Sehr schöner Jubel. Ja. Jetzt läuft Daniel, unser Geschäftsführer, erstmal ins Bild und blockt den Kameramann von der PGL und wird weggeschoben. Oder ist da nicht mehr drauf? Alles unsere Dörfer. Alex. Alex, Alex. Das ist ein witziger Boy. Say, also, ja. Einfach T-Shirts für mal T also das jemals. Er war wieder Spie draußen gewesen. Ja, ja, <lacht> Ich denke, einer der besten Ja, hab ich in in Das ist Wahrscheinlich einer der besten Einkäufe, die du hier hattest. Hoodie mit. Ja, ja, kurzer Abend. Den ja. habe ich bei Joe abgeschaut, bisherweise. Ja. Auch in Amerika geholt. Es war Denzel mit dabei. Die Aufnahmen sind von Phil. Der danach auf unsere Seite gewechselt ist irgendwann. Ja, Nisoko war auch. Wir werfen nicht mal eine Flash gegen. Alles entscheidende Runde. Cold gewinnt man nicht. von Y. War auf jeden Fall schon nice, die zu besiegen. Weil es war immer so, wir... das war halt das Team, äh, was das beste Team zu dem Zeitpunkt war. Und wir haben halt immer so auf die geguckt, was die machen. Und deswegen waren wir so voll äh, gut vorbereitet würde ich sagen weil wir halt immer wieder auf die geschaut haben also das war noch unser Packongen das war so alles in ja. einem eine Bereich und aber die ja. haben es einfach nur mit so Vorhängen aber besser als manche Prack-Räume, die wir heutzutage noch kriegen also das ging doch, weil du hast normale Stühle gehabt, Tische waren eigentlich genug Platz. Ja, das war eigentlich okay. Also so. Da konnte man sich nicht beschweren, das war schon das war gut, ja. für damalige Zeiten echt gut. Fun Fact zu dem äh, Event, wir waren ja das einzige Team, welches äh, den Spektak Spektakul Spektakul Spektakulär Back raus gemacht äh, so, so hat, ja. den Sprung. Äh. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir 2-0 standen, haben sich alle Teams, die auf diesem Event sich getroffen, naja. Uns, ohne uns. Ohne uns und sich quasi so gegen uns geschwört und so, ja ey, ihr müsst das aufhören, ist unfair. Und feras halber haben wir es natürlich dann auch gemacht. Und deswegen war auch dann dieser Spruch von Fatih so, ohne den Sprung haben wir euch quasi so auseinandergenommen. Naja. Ja, ein paar brasilianische Fans haben bestimmt noch den einen oder anderen ja, von Joe gesehen. Aber das ist, äh, das ist so, keine Ahnung, die, die Leute haben damals extrem übertrieben. Ja. Und als wir bei dem Gespräch waren, war ich noch Fati hatte Tess sogar, als er gesagt hat, ey, die Leute haben, hat er, hat er dich, glaube ich, gefragt, wie viele Stunden habt ihr investiert, um sowas zu finden, das gesagt, bestimmt so 100. Und dann hat Tess so in die Runde gefragt, was habt ihr gemacht in dieser Zeit, wie alle anderen. Ja, Tess ja, war auf jeden Fall. Also ein, ein keiner, keiner konnte uns panischen gemäß Regelwerk, wir haben dann auch zugestimmt. Ähm, Ne, wir hatten ja sogar ja. die Erlaubnis von Valve, ihn äh, bis zum Ende des Turniers zu benutzen. Ja, das war so mies, als wir das essen ja. waren und wir haben dann die Bilder gesehen von Magis, glaube ich, und von Config. Ja, genau. Und dann habe ich Rugger angeschrieben, der damals hier der Coach von denen war bei Northup, Ich hab gemeint, ey, was, was seid ihr denn für Loser? Was soll das denn? Ihr wollt über uns reden, aber nicht mit uns und postet es dann auch so, was sind denn deine Spieler für Lutscher? Das war, euch hat keiner Bescheid gesagt und dann sind wir beide rübergefahren ja. und haben dann mit den Leuten gesprochen und ja. Die waren, es hat kein Mensch die Schnauze aufgemacht. Alle Leute haben da gestanden, haben auf den Boden gucken, gewartet, bis Valve sagt: Ja, Big ist disqualifiziert oder Big ist raus oder ihr dürft es nicht mehr benutzen. Alles wirklich Rückräder wie, wie Gummibären. Unfassbar. <lacht> also, Bart auf jeden Fall sehr schlecht. Sehr schlecht. Wolverine. <lacht> Also hättet ihr uns nicht mal ab und zu zum Friseur schicken können, so? Ja, also ihr und hatte die Auswahl zwischen Friseur oder Lenz Hall Essen und ich musste immer essen wollen, das lag an euch. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall, da war es echt nicht relevant für uns, so. Aber ja, auch für sonst andere nicht so wirklich. Wir haben einfach gekellert, man. Ja. Ich komme frisch von den Beatles auf jeden Fall. Ist <lacht> <lacht> auch neun gewesen sein, oder? 2000, <lacht> oder 2010? Ne, neun. Auf jeden Fall, egal was ich erzähle, Navid ist auf jeden Fall nicht begeistert, <lacht> der glaubt mir nicht so wirklich. Das war ein sehr schlechtes Jahr. Das könnten wir auch austauschen, ne? dass Kakafu erzählt und du so wie Navid da sitzt nach Sonnen. Ja. Also, was erzählt der wieder? Ich habe wahrscheinlich irgendeine geistkranke Idee wieder gehabt. Was war denn das? Muss 9 oder 10, gemäß Schal und Frisur muss das 9 oder 10 gewesen sein. Nee, nee, 10 war es nicht, glaube ich. Obwohl doch, könnte ja. Was ist das für ein Sponsor? Hauha, Home of Hardware. Ha. Ja, Maus. Mauspunkt Was haben wir da geschafft? Waren wir da ähm London, London, Top 8. Ja. Top Legends 8? Wieder. Ja. Wo wir dann gegen Navi kein einziges Aber da hat Oren ja auch nicht mitgespielt. Der ist ja zusammengebrochen unterm Druck. Da kann man nichts dafür. Nee, Mann, da kann, was, was willst nee, da du machen, wenn einen, Simple einen, und Electronic die kannst ja heutzutage schon ja. nichts mehr machen. Und damals waren die halt sogar also, weil waren die noch gefährlicher, würde ich vielleicht sagen, mhm. mit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 gegen Gambit haben wir damals, glaube ich, ja. aber hießen die nicht noch anders da? Astana Dragons vielleicht mit Dozier und Adrian? Nein, nein, nicht Astana Dragons, das ist schon ein bisschen mehr, länger. Dann war es Gambit. Ziemlich ja, sicher. Ich weiß, glaub, Gambit und dann Gambit Entscheidungsspiel haben ein wir gegen Rugger's Team gewonnen. Was war gegen die Dänen? War gegen das Garde und so. Zeig mal das zweite Bild. Optik. Ja. Optik und war du das. Du mich da erkennen, Roma? Nee, ich wollte das dann. Was? Dann. Also Natürlich da war eher als bei dem Mann. anderen Bild. Nee, komm. Doch, doch, okay, eher so die Gesichtszüge Bild. schon, aber... da war ich auch sehr dünn, Alter. aber. Nee, das ist ich glaube, wenn du mir gewesen. das jetzt einfach zeigen würdest, so aus dem Kontext gerissen, ich glaube nicht. Das war G-Finity ja, ja. in England. Das ja. Keller-Event, wo überall das Wasser aus den Rohren gelaufen ja, ist. Oh G-Finity-Event, welches ja, Jahr? Ja. 2013? Nee, 2014 war es, weil ich war, wie Piva. da ja, haben wir gegen 10? uns gewonnen auf Cash, wo Nico das Ace hatte mit USP. Aber wir haben das Turnier gewonnen, deswegen hat keiner interessiert, äh, was okay. in der Gruppenphase Ach, passiert. Ach ja. Ich habe das Headset an und das Mikrofon, da wurde <lacht> Da waren ja, hat sehr interessante, interessante hat. Hardware. Aber ein, am bisschen Start. ein bisschen Bart ist da. Ein bisschen Bart muss ich sagen. Das war so, diese kleinen, die weißen, die zählen eigentlich nicht. Doch, doch, so ein bisschen Style hat das so. <lacht> Wer waren deine Mates da gewesen? Das war also außer Nico und Chris. Nico, Chris, Nuki? Nuki und Kerrigan? Al Nuki? ne nicht Kü. Alu, glaube ich. Oder war Kerrigan noch da? Mhm. Nee, Finn war nicht da. Ich habe mit Finn nicht beim gespielt. Also nie mit ihm gespielt? In Faculty habe ich damals mit ihm gespielt, ist er danach gegangen. Aber ich glaube, das müssten Alu und Nuki gewesen sein. Boah, ein gutes Team, aber. Fatih, kannst du dich noch erinnern, wie wir, wer unser Wunsch-Actor war für Jarosch in, vom Bartstil her und vom Frisurstil? Nee, wer war das nochmal? Ach so, äh. Steve Ja, genau, Steve Als Als äh, legendärer Green Arrow. Ich weiß ja. auch nicht mehr, wer das ist. Ich bin raus. Roman, du bist hier nicht so eine große <lacht> ja, Hilfe. Ich bin Alter. raus. <lacht> ja, da kennt man dich. Ich glaub, bei den anderen ja, aber das ist sogar noch länger her, oder? Nee. Nee, das ist nachher. Das ist nachher. Das war kurz nach meiner Mauszeit. Das ist das gleiche. Vorher als sie Das ist PGL in Bukarest. Bukarest, ja. Mit 10 ja. Tarsin. Ja, da habe ich mit 10 Tarsin Mike S. Und Kevin? Kevin gespielt, ja. Boah, das ist aber auch ein zusammengewürfeltes ja, Raster gewesen. Aber ihr hattet gut aber ihr gespielt, gut, ja. nee, wir waren da nicht so schlecht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie weit Tarsen wir gekommen sind. Tarsen ist stark sind. im Laden, ne? Ach, mit Tarsen hat eh richtig Bock gemacht zu spielen. Eine geile Atmosphäre, so, ich, ich gebe keinen Fuck-Atmosphäre. Und ich gehe jetzt da und ich mach da jetzt da Gesicht. ein paar gute Sprüche auf Lager ja, gehabt. auf jeden Fall. Den konnte, den konnte niemand irgendwie so nervös machen. Hat Wer hat da angesagt? Zu dem Zeitpunkt hab ich da angesagt. Hast du schon angesagt? Ja.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 Hey, was soll denn das? Ma Mann, ey.